Hallo zusammen, ich bin Michael Schenk. Ich mache hier im Wohn- und Pflegeimmunzigen und lehre zum Fachmalen der Lebensunterhalt. Wenn du schauen willst, wie mein Alltag so aussieht, dann komm doch mit. Was mache ich am liebsten? Ja, ich sage immer, das ist eigentlich so ein die Abwechslung, die zu unserem Job gehört. Und das ist eigentlich auch das, was ich am liebsten habe. Darum kann ich eigentlich auch nicht sagen, was ich für eine Arbeit habe, die ich am liebsten mache, dann ist ich die Abwechslung das Verschiedene, die man tagtäglich macht. Genau. Ja, unsere Haupttätigkeit ist mehrheitlich mehr drin, mehrheitlich. Da gehört sicher die Reinigung dazu, die Lage vom des Gebäudes, der Sanitäranlage und so. Und was drin ist sicher auch noch ist eben Reparaturen, die wir ausführen. Daraus ist nachher mehr so ein bisschen die Grünanlage, die wir uns kümmern, die Rasenmähen und so. Was sicher auch noch dazugehört, ist die Sorgung von Dappen. Für meine Lehre sollte man sicher zuverlässig sein, wie eigentlich an allen Orten Was sicher von Vorteil ist, ist das handwerkliche Geschick und das praktische technische Verständnis. Und sicher, dass man fit ist, körperlich belastbar ist. Was bei uns sicher ein sehr grosser Vorteil ist. Wir haben wirklich ein sehr grosses Team. Wir sind alle in den verschiedenen Fachrichtungen ausgebildet. Wir haben wirklich vom Elektriker bis draußen zu den Gärtnern wir alles, was man braucht für einen guten Dauerhalt. Wenn es dir gefallen hat, dann bewirb dich doch bei uns. Wir freuen uns auf dich.